Mit dem Wissen, dass in Europa, aber auch in den USA in den nächsten Jahren unzählige neue Launcher auf den Markt drängen, die großteils auch an Electrons Marktanteilen knabbern werden, entwickeln sie auch ein neues Trägersystem namens Neutron. Das ist eine richtig coole, beinahe vollständig wiederverwendbare Rakete. Neutron wiederum knabbert an den Marktanteilen der Falcon 9 und zukünftigen Modellen wie der Vulcan Centaur von ULA oder der New Glenn von Blue Origin.